Hey, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir, das sind David, Lisa und Johannes. Hey, ich bin Lisa. Hi, ich bin David. Hi, ich bin Johannes. Wir arbeiten beim Büro für inklusive Medienbildung und machen Lernmaterialien. Hä? Wer soll sich das denn merken? Das kann sich natürlich keiner merken. Deshalb sagen wir, wir machen Netzstecker-Videos und wir machen Netzstecker-Broschüren in leichter Sprache. Worum geht's? Es geht um Smartphones, es geht um Apps, es geht um digitale Medien. Zum Beispiel Instagram, TikTok und Co. Es geht um einfache Bedienung, es geht um Einstellungen. Cookies, Einstellungen. Du siehst viele verschiedene Themen. Wenn dir trotzdem noch ein Thema fehlt oder du eine Frage hast, schreib uns einfach einen Kommentar. Wenn du dann noch nicht genug hast, findest du uns auch bei Instagram oder Facebook.